Ja, liebe Freunde, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal ein Video zu diesem ganzen Bullshit hier mache. Aber vor einer Woche, oh, das ist schon fast zwei Wochen her, gab es da eine Nachricht bei Memnews, die ist krästlich. Äh, immer mehr Bestattungsunternehmen äh, nehmen staatliche Hilfe in Anspruch. In Deutschland sterben zurzeit so wenige Menschen wie selten zuvor. Der Grund. In Krankenhäusern wurden Operationen verschoben. Jetzt könnte man meinen, dass die Sterbezahlen ja wirklich explosionsartig in die Höhe schießen. Ob der Maßnahmen ist wohl nicht der Fall, wird uns erklärt. Aber wer sich das mal durch den Kopf gehen lässt, der wird schnell merken, dass wir hier wirklich manipuliert werden. Auf MM News äh, einfach bestatter und Kurzarbeit eingeben, dann könnt ihr den Artikel äh, selbst äh, nachlesen. Ich werde ihn in den Beschreibungen auch noch mal verlinken. Des Weiteren werde ich in die Beschreibung auch äh, einen Link setzen zu einer PDF-Datei des Statistiken Bundesamtes und da geht es um die Sterbezahlen von 2016 bis 2020. Ähm, wir alle wissen, dass wir zwischen 2017 und 2018 eine Grippe hatten, wo drei Millionen Leute zum Arzt gerannt sind äh, und innerhalb von drei Monaten oder vier Monaten äh, über 25.000 Leute gestorben sind an einer normalen Grippe Influenza. Ja. Ähm, da gab es keine Ausgangsverbote, da gab es keine Maskenpflicht, da gab es äh, Bullshit, da gab es gar nichts. So. Äh, hier werden Maßnahmen ergriffen, die unsere Rechte beschränken. Hm. Brauche ich alles nicht erklären, wisst ihr selber. Ähm, damals äh, war das richtig schlimm und wurde nicht mal in den Medien groß erwähnt. Heute lesen wir sowas und äh, erleben auf der anderen Seite sowas. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tut Gutes. Bis dahin. Tschüss und danke fürs Zuhören.